Hey Leute, jetzt wird es aber höchste Zeit für meine dritte Serie beim großen Rocket-Finale 2021. Zehn Tage ist das schon her. Ich würde sagen, genug Abstand habe ich gewonnen. Die erste Serie lief ja richtig super. Da bist du natürlich erstmal in so einem Hoch. Gar nicht so viele Spiele, aber richtig fette Spiele über 1000 Punkte. Und die zweite Serie war dann richtig ernüchternd, weil ich zwei sehr gute Spiele verloren habe gegen entsprechend... Pressgegenverteilung und im Nachhinein stellte sich auch raus, ich hatte Top-Spieler am Tisch, Eddie und Deni 2, der, wenn ich die erfolgreichsten Turnierspieler der letzten Jahre, ja, da passierte natürlich im Gegenspiel nichts, äh, keine Fehler und deswegen habe ich diese beiden schönen Spiele chancenlos verloren, war am Ende mit fast 500 ja noch einigermaßen gut bedient und jetzt heißt es so ein bisschen hier wieder sich fangen und hier gleich im ersten Spiel habe ich im, äh, gleich in der Eröffnung jetzt hier die, ähm, ja, die Entscheidung, was hat mein Partner gemacht? Ich habe hier drei Trumpf. Ich, du hast ja hier maskierte Spieler, du weißt es noch nicht so genau, gerade am Anfang der Serie. Ich habe mir gedacht, der hat vielleicht wirklich mal blank aufgeschlagen. So oft gesehen, dass man dann mit dem Ass rausnimmt, Dame nach, da wird gestochen. Und dann kommt man so auf 50 hin. Ähm, er kann ja mal blank gespielt haben. Obwohl es natürlich heißt, nicht auf den Partner schneiden. Habe ich auch schon mal gehört. Und hier geht es dann auch gleich schief. Also der pa unser Partner hatte nicht blank aufgeschlagen, sondern lang. Ja, und das kann dann natürlich schon hier entscheidend sein. Wo wir, was wir hier sehen, ist, ähm, Alleinspieler hat nur den einkreuz Kreuz gehabt und ansonsten nur Herz. Und wo er hier über die Dörfer geht, ist klar, er hat den Fünftrümpfer nur mit vier Herz dabei, kriegt aber halt hier jetzt die Karo 10 noch zu beißen. Und deswegen gewinnt er das Spiel mit 66. Und ja, klar, da kann man also sehen, ähm, hier wäre es deutlich cooler gewesen, den ersten Kreuz nicht zu schnippeln, sondern mitnehmen, zurückschieben. Ich glaube, er wäre einfach hier auch wie jetzt gesehen zu kurz gekommen. Ähm, hatte, glaube ich, keine besseren Optionen. Also so gut war das Spiel nicht. Aber davon ab, wir schauen uns das zweite Spiel an. auch hier wunderbar getroffen, du hast das sind so die kleinen Nittlichkeiten, wo du so denkst, na ja gut, eigentlich ist ja die Herz 7 hier die logische Eröffnung, aber es sieht schon wieder gleich dusselig aus, gleich dem Alleinspieler die 10 hochgespielt und ja, jetzt zeigt sich hier, okay, Leute, es ist ein Siebentrümpfer mit Vieren und äh, dieser bestellten Herz 10 und noch Ass an der Seite. Also wir hätten hier nie irgendwas gewonnen und ob ich gegen den Siebentrümpfer mit Vieren jetzt in Herz schnippel und wir deswegen da gerade rauskommen, auch zweifelhaft. Also eigentlich ist nichts passiert, aber das nagt ja dann so ein bisschen, ähm, dass die Entscheidungen irgendwie einfach gefühlt dusselig fallen. Jetzt übrigens hier gleich im dritten Spiel muss ich äh, auch schon wieder... Ähm, auf Pikant gehen muss ich über 24 gehen. Das ist natürlich jetzt schon auch wieder fast so ein erstes Schlüsselspiel hier in der Serie. Ähm, denn so richtig tip top ist das Spiel natürlich nicht. Trotzdem glaube ich zu schlecht, äh, zu schlecht, zu gut, um das jetzt ziehen zu lassen. Ne? So, was passiert? Karo 7, meine Traumkarte natürlich, natürlich nicht. Und ich lasse das jetzt mal wirklich so laufen, wie das auch hier ähm, wie es jetzt hier auch am Tisch gelaufen ist. Also die Überlegungspausen bekommt ja 1a mit. Ich werde hier wenig unterbrechen hoffentlich. Mal gucken, ob das klappt. Ja, und dann liegt da beim Handspiel erstmal Karo 7 König. Ne? Und so trumpfstark sind wir auch nicht. Also erstmal äh, ganz schnell die Herz 9, bloß nichts anmerken lassen. Mal gucken, was jetzt passiert. Den nächsten Karo stechen wir natürlich. Die Vollen sitzen... Vielleicht steht Karo 4, 3, 3, 3. Vielleicht liegt einer dem, der Volle dahinter. Jedenfalls Spieler 2. Ich glaube, der hat jetzt noch die bestellte Karo 10. Die will er nicht anbieten. Also jetzt noch die blanke Karo 10. Aber wie auch immer, was heißt das für mich? Kreuz 9. Ja, ist der jetzt blank? Ist der aus dem Drilling? Muss ich jetzt oben unten ziehen? Oben unten ist super hässlich natürlich in diesem Szenario. Da mache ich mich komplett nackig. Wenn dann die vier Trümpfe stehen, dann kann mir danach alles in Karo abgestochen werden. Ja, und doch wäre es geiler gewesen, denn Trumpf steht gut und stattdessen hackt da mir Spieler 2 jetzt hier die Kreuz 10 raus. Ja, und jetzt äh, muss ich natürlich auf dem Wunder hoffen ein Herz. Herz hinter mir gar kein Herz. Also Herz Ass muss schlafen, sonst können wir nicht gewinnen. Trumpf König ist schon mal im Stock. Und Herz Ass ist im Stock. Trumpf König und Herz Ass, ja gut, dann können wir dieses Spiel natürlich gewinnen. Aber ist ganz schön, äh, ja, mit... <lacht> ein bisschen Angstschweiß verbunden gewesen, dieser erste Erfolg. Und jetzt sitzen wir hier auch gleich wieder und schauen auf so ein Gemüse, dass wir ganz erschöpft von diesem anstrengenden Vortrag uns hier wieder ein Gegenspiel zu Gemüte führen können. So, ich habe den Stich mitgenommen. Mein Partner geht trotzdem rüber mit Pikbuben. Weiß ich noch nicht, ob mir das so gefällt. 19 Augen jetzt liegen bei uns. 23, ja auch nicht viel, ne? Auch nicht viel. Gucken wir mal, ob hier irgendwas geht. So, mein Partner hat auch die Trumpf 7. Ja, jetzt ist meine Trumpf 10 natürlich chancenlos weg. Also mein Partner... Hätte vielleicht einmal tauchen können mit Chance, spielt dann der Alleinspieler danach noch, mal, noch ein weiteres Mal Trumpf von unten. Jetzt hatte er ja wirklich keine Notwendigkeit. Gut, ich kann natürlich auch in dem ersten Stich die Trumpf 10 reinlegen, auf Verdacht, aber mit dem Herzbuben über den Karobuben ist auch schon ein Relativ logischer Zug. Ähm, wie auch immer, Peak steht hier 2-2. Wir haben also äh, gerade mal einen Stich da in der Beikarte gemacht. Also ich glaube, Schneider war auch mit zwei Trumpfstich nicht zu vermeiden. Also mit anderen Worten, Spieler 2, der tobt hier mit sehr schönen Spielen um die Ecke. Da war bisher nichts zu wollen. Minute 5, Spiel 5. Könnt ihr wirklich sehen, online geht das rasant. So, wir öffnen aus dem Drilling. Ganz klassisch. Erst wird rausgenommen. Sieben Augen mitnehmen. Also, fünf Augen liegen da mit unserem Buben. Sieben Augen. Hm, hm, hm. Sieht irgendwie doch noch ein bisschen mager aus. Ne? Ich denke, ähm, warte mal. Vielleicht kann mein Partner noch einen Drumstich machen. Ist offenbar nicht der Fall. Ja, eine unangenehme Entscheidung, aber für Trumpf Ass gibt es hier keinen Platz in dem Spiel. Ne? Ich muss alle Farben zweifach bedienen hier. Also ich kann nicht jetzt einen Blanken raus mitnehmen und einen Blanken äh, spielen bringt auch nichts. Ich überlege hier, ob ich mitnehme und dann Trumpf zurückspiele. Aber letztlich lasse ich hier doch das Trumpf Ass brennen. gebe meinem Partner die Chance, jetzt wenigstens einmal zu schmieren. So, und jetzt wissen wir sechs Trümpfer. Pik Ass schon gesehen. Und jetzt interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass Spieler 1 jetzt wirklich noch Pik hat. Ich wollte ja an sich nur die Karte klären. Denn dass er mit den drei Unterbauern mit Pik, Ass, König, Dame jetzt im ersten Stich direkt das Ass legt, er wird jetzt noch Pik, König haben, so ist es auch, Es ist doch auch irgendwie ein bisschen verdächtig. Ne? Also da macht er sich, eigentlich macht er sich auf. Ne? Wenn jetzt äh, die Blank, wenn ich jetzt vier Stück habe und hinten wird das Ass gestochen, dann kann er es leicht schaffen, sein gutes Spiel an die Wand zu fahren. Das Risiko war jedenfalls, glaube ich, höher als hier, äh, zu schnippeln, selbst wenn hinter ihm dann mal die blanke 10 steht, dann ähm, hätte er sonst wahrscheinlich dieses gute Spiel immer noch gewonnen, aber anyway, wir nehmen es erstmal zur Kenntnis, Spieler 1, drei Bauern in Mittelhand, 6 Trümpfer geht mit Ass König Dame da erstmal gnadenlos mit dem Ass ran, so spielt halt dann doch jeder irgendwie ein bisschen anders, ich kenne Leute, die schnippeln eher eine Runde zu viel, ich kenne Leute, offenbar die schnippeln eine Runde zu wenig und wer es immer richtig macht, ja, die, den kenne ich leider noch nicht, das wäre ja auch noch schöner, das geht nur mit Glaskarten. So, ich habe mal drei Asse und eine 10, aber die Reizung sagt mir schon, dass ich hier sehr, sehr gut beraten bin, ähm, die Füße weiter stillzuhalten. Ja, und da purzelt da wieder so ein Grang raus. Drei Buben sind schon bei Vorhand angekommen. Ich denke mal, hier das Ass blank zu stellen. Aha, fünfmal Herz. Also kennen wir schon acht Karten. Jetzt gibt es noch. Zwei Stiche. Theoretisch können natürlich in Karo und in Kreuz 21 fallen, aber in der Praxis passiert das nicht. So, aber jetzt noch ein Kreuz oben hat, ist mir auch egal, denn gewinnen konnten wir nicht. Ähm, ein sehr, sehr schöner Gang von Spieler 1. So, da kann man mal auf 5 volle 18 sagen. Ne? Das dritte Ass noch finden oder so und dann hat man plötzlich hier einen Gang ohne Vieren. Naja, aber auf 20, wir wollen natürlich die Kirche im Dorf lassen. Ähm, so dolle ist das dann auch nicht. Das sind so diese versuchs -18. Wenn du sie bekommst, dann hast du gute Chancen auf den Buben oder auf dem Ass im Stock. Wenn einer noch 20 sagt, dann wird das Risiko plötzlich sehr, sehr groß. Und da wird auch gleich wieder ein Gang losgemacht. Partner hat unterm Ass ausgespielt. Okay, mit 10 König Dame gehst du natürlich nie mit der 10. Das ist logisch. Das ist ja sehr häufig dann auch mal blank ausgespielt. Aber in dem Fall, guck mal, auch wieder Kreuz von hier bis da. Äh, wir haben gerade mal unsere, unsere 39 Augen bekommen. Also auch das wieder so ein Spiel ohne große ähm, ja, Besonderheiten, Auffälligkeiten. So, jetzt bekommen wir es ja einmal bei 20. Und das ist ja typisch. Und ich war aber jetzt hier schon wirklich so ein bisschen dabei. Man muss schon überlegen, ob man da den Karo Hand spielt, ne? Aber letztlich denke ich, man musst du auch mal hier gucken, wo der Ackermann den Most holt. Also reingeschaut, gut gefunden zum Kreuz, muss man ja sagen. Nicht zum Gang, aber gut gefunden zum Kreuz. Also hätte wirklich schlimmer kommen können. Ein Trumpf in Kreuz wäre schon war schon ziemlich cool. Der zweite macht es jetzt natürlich zum sehr, sehr starken Spiel. Karo 10 blank. Also da hat sich auch bei meinen Spielen hier das Thema ganz schnell wieder erledigt. Ja, wir sind hier wirklich wie die Feuerwehr unterwegs. So, und jetzt haben wir doch hier auch mal ein schönes Ding. Drei Asse, zwei Zehner, ein Bube. Allerdings, es ist schon wieder ein Widerstandsnest aufgetaucht in Mittelhand. Hat Das Spiel müssen wir jetzt natürlich ein bisschen treiben. Also, ja, das, so, wo kriegen wir das? Bei 33 und jetzt Herz, 7, Pik, 8. Und was hat jetzt Spieler 2? Hat er jetzt den Herz gereizt und sein Gebot noch gehalten? Oder hat er wirklich den Peak gereizt? Das kommt mir doch unwahrscheinlicher vor. Also wir haben wirklich schlecht gefunden. Wir haben nicht den fünften Trumpf gefunden. Wir haben keine, offensichtlich, keine offensichtliche Drückung und Spielansage. Ne? Ich denke mal jetzt den Viertrümpfer, den will man auch nicht spielen. Der Grang ist irgendwie schon geradliniger vorzutragen mit den Vollen. Aber wie drückst du den? Das kann alles sowas von verkehrt sein. Spieler 2 kann drei Bauern haben, Lang Herz oder Lang Pik, sehr, sehr schwer vorherzusehen. Also das ist jetzt definitiv ein Schlüsselspiel, wenn dir das jetzt dann umkippt, nachdem wir Beispiel 8 erst 2 zu 0 stehen. Ich habe jetzt Pik 10 gedrückt, ich habe gesagt, der hat vielleicht eher den Herz gereizt. und hat, ne, Ich will jetzt Herz 10 machen und das gelingt hier übrigens, was erfreulich ist, auf 23 gleich, schon natürlich ein Risiko, die bestellte 10, das klappt. Ja, und jetzt äh, mit den drei Assen sind wir schon irgendwo bei 56. Einfach hinziehen und auf zwei Bilder hoffen, ist, finde ich, jetzt nicht so ähm, erfolgsversprechend. Wir, oder eine blanke 10 geht natürlich auch. Aber ich denke, wir können einmal versuchen, erstmal zwei Buben zu eliminieren, aber nein. Oder zumindest ein Spieler Buben frei zu bekommen. Das ist da nach dem Stich jedenfalls gesetzt. In dem Fall, Spieler 1 hatte nie einen Buben, aber jetzt hat Spieler 2 auch nur noch zwei Bauern. So. Und jetzt zeigt sich, und ich gehe mal davon aus, ja, der hat tatsächlich den Pik gereizt. Er hat Pik mit 2 gereizt, hat den König zu dritt ähm, und die drei Bauern. Und Spieler 1 hat dann offenbar unter seinem Herzass zu viert gespielt. Soweit liege ich jetzt also ganz gut im Rennen. Dieser Schnitt hier war sehr wichtig. Ähm, ich, nicht, dass ich deswegen von Spieler 2 jetzt das Bild bekomme. Der steht ja immer noch in der 9 und König in Pik. Aber hier fällt jetzt natürlich die erste Lusche raus. Und es kommt jetzt hier gleich schon so ein bisschen auf die Luschen an. Ne? So, wir haben 23. Ich muss hier gerade mal ein bisschen in den Keller gehen und nachdenken. Ja, aber ich denke, hier führt kein Weg an Kreuz Ass jetzt vorbei. Erstmal gucken. Da müssen wir jetzt mindestens 15 bekommen. Spiel ja 2 spannt mich hier gerade ein bisschen auf die Folter. Ich meine, wenn er jetzt ein Ass hier sticht, dann ist natürlich Schicht im Schacht. Ne? Das ist sowieso klar. Aber eigentlich, wenn er ein Herz hat, guck mal, 38. Wenn er ein Herz hat, drei Bauern, drei Pik, dann hat er noch drei andere. Ne? Das eine war jetzt der Kreuz und dann hat er jetzt wahrscheinlich noch ja, ähm, ein Karo, ein Kreuz oder zwei Karos. Ne? So. so oder so. Ähm, wenn ich jetzt hinziehe, kommen wir erst auf 60. Allerdings, das ist das Schöne. Wenn wir auf Karo die beiden Luschen bekommen, sind jetzt halt nur noch Bilder unterwegs. Also Spieler 1 muss mir jetzt ähm, hier das Bild geben. Das hatte ich eben überlegt, ob es sinnvoll ist, hier einfach hinzuziehen, ob ich dann gewinne. Ja, erstmal rechnerisch zwar nur 60, aber letztlich ähm, waren keine Luschen mehr unterwegs. Das hatte ich hier ähm, im Überblick und damit gewinne ich diesen Gang mit 63 und das war schon ein heißes Eisen. Also jetzt stehe ich eigentlich in der Serie wieder ganz vernünftig nach neun Spielen, 2,91, also fast den 100er Schnitt, den du willst und brauchst und das Ganze schon mit so zwei heißen Eisen hintereinander. Also erstmal eine gute Entscheidung aufzunehmen, die ja auch nicht ganz logisch war in dem Spiel davor, jetzt eben den ja, wie auch immer, irgendwie auf 63 ins Ziel gespielt. Alles soweit in Ordnung. Ja, und jetzt ähm, gucken, ob vielleicht hier irgendwann nochmal wieder der Knoten platzt und die Fahrt ein bisschen mehr nach vorne losgeht. Ne? So, mit dem Buben ans Spiel. Und dann Herz ist mir hier zu lang. Kreuz ist mir zu riskant mit der einfach bestellten 10, also unterm Ass zu dritt. Hat ja auch gleich was geklärt. Den nächsten Trumpf, den lassen wir noch einmal unbeschwert. Aber mein Partner, der haut da einen rein und zieht das. Äh, der haut einen rein. Der ich habe keinen reingehauen. Der nimmt mit und zieht das Kreuz Ass. Und das Kreuz Ass, wo da eben äh, Spieler 2 in Pik so wenig Augen gestochen hat, der kann ja nicht den blanken Kreuz haben. Der wäre ja sonst weggeflogen. Und eigentlich macht das auch keinen Sinn. Und ah, also da habe ich mich eben nochmal wieder kurz erschrocken. Was für ein komischer. Ähm, Vortrag von meinem Partner. Der hat die Trümpfe dagegen und zieht jetzt aus Kreuz Ass König direkt das Ass hin, obwohl der Alleinspieler äh, in Pik, glaube ich, vier Augen gestochen hat. Ne? Also, ich meine, ich habe jetzt ja die Kreuz 10, was günstig für uns ist, aber die hätte ja auch der Alleinspieler haben können, was mindestens genauso logisch gewesen wäre. Deswegen, ähm, super strange irgendwie von meinem Partner gespielt, finde ich. Aber das gibt es halt manchmal beim Skat, ähm, kannst noch so komisch spielen ähm, so aber ganz kurz aufpassen König den wird er können ne? den wird er können ich glaube da machen wir haben wir jetzt einfach den Sack zumachen ich glaube wir haben 45 liegen jetzt oder sowas einfach den Sack zumachen hier jawohl oh Glocke ding steht da oben stellt es euch vor also, wir haben mal ein Beatspiel. Wie gesagt, fand ich merkwürdig vorgetragen, aber am Ende hat es gepasst. Das Spiel war halt nicht so besonders dolle. Ähm, Kreuz 8, 9 Dame an der Seite, blankes Ass und dann stehen halt vier Trumpf dagegen. Ne? So, plus es wird gleich die Stechfarbe klein identifiziert, dann ist es natürlich ähm, schwer zu lösen, das Spiel. So, ich habe wieder nur einen Trumpf. Mal gucken. Und voll habe ich auch. Mal gucken. 15, 25. So, was machen wir jetzt? Wir könnten was anbieten, aber ich denke, ich mache den Zwischenzug Herzkönig. Ähm, das war, oh, guck mal, auch wieder lustig. Nicht mitgerechnet. An sich war der Herzkönig gedacht nach dem Motto, wenn der Alleinspieler noch im Herzass zu dritt steht oder irgendwie so. Wobei, pff, dann kann ich wahrscheinlich auch fast machen, was ich will. Auf jeden Fall, Herzkönig kann er natürlich, wenn er auf dem bestellten Ass steht, ist es auch fies für ihn, den zu tauchen, weil dann kann ich noch die Karo Dame bringen. Ähm, wie auch immer. Ich habe ins Herz gegriffen, er hat gestochen. Jetzt gucken wir mal. Pik, Trumpf 10 ist weg. Ähm, ich meine, wenn überhaupt, dann wird er natürlich noch Kreuzstiche in der Abgabe haben, aber mein Partner müsste jetzt schon noch ein paar Trumpfstiche haben. Also der 7-Trümpfer sollte es jetzt idealerweise nicht sein. Oh. Das sieht aber, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, sieht das nicht so gut aus. Das Spiel ist hier wohl eine Nuance zu Stark, müssen wir neidlos anerkennen, ne? Ja, das ist irgendwie so eine klassische Arbeitsliste. ne? Man reckt sich, man streckt sich, Material ist aber eben nicht so, nicht so dass es einfach so durchläuft. ne? Man muss schon irgendwie viel Geduld mitbringen. Ähm, man hat schon ein, zwei ein bisschen gewagte Spiele ins Ziel Soweit alles gut. Also wir stehen gar nicht schlecht dafür, aber letztlich es fühlt sich doch irgendwie, ein bisschen mühselig an. Ne? Es gibt Listen, die einfach ganz ja, wie geschnitten Brot laufen. Diese hier ist gefühlt wieder nicht so eine. Das kann sich natürlich auch jeden Moment ändern. Das ist ja auch klar. Karte hat bekanntlich kein Gedächtnis. Es ist einfach nur so bisher ganz schön häufig, dass auch wirklich nichts zu reizen und ja auch nicht allzu viel in den Gegenspielen zu bestellen ist. Ne? Das fühlt sich dann manchmal eben auch nicht so gut an. Du bist nicht hier irgendwie am Kämpfen um um den Sieg, sondern häufig geht es ja wirklich nur um Schneider frei. Sehr leichte Partien bisher für die Gegner. Das eine ist umgekippt, gut. Das war's dann aber auch. So, Spieler 1 hoppelt ein bisschen rauch, ran und zurück. Kleine Netzwerkthemen Schluck auf. Und da ist jetzt... Ähm, die Kreuz 10 auch wieder eingesackt von Spieler 2. So. Partner rangelassen. Ja, Trumpf 10, die nehmen wir natürlich. Hatte mir den König auch für einen möglichen Überstich noch aufbewahrt. Ja, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das ist aber jetzt doch auch kein gutes Spiel. Also, wenn Karo jetzt von unten kommt, würde ich sagen, das war irgendwie jetzt Aufgabe. Nimmt mein Partner mit, obwohl der ja noch Karo haben muss. Und spielt ihn in Trumpf zurück. Okay, dann macht er jetzt die Karo-Dame. Das reicht ihm, ja. Das reicht ihm. Also auch ein bisschen ausgebufft gespielt. Ja, das war jetzt natürlich auch kein schönes Spiel. Ähm, gut, wo ich hier auf der Karo 10 stehe, wenn er das Ass hat, dann haben wir natürlich keine Chance. Aber wenn er mal wieder nur so einen König zu dritt mitschleppt, dann war das für uns nicht so leicht, nicht so schwer zu schlagen. So, Hälfte ist schon um. Wie gesagt, bisher, wir können, wir müssen zufrieden sein. Außer ein etwas unglücklicher unglückliche Aktion im Gegenspiel, im, im ersten Spiel ist alles hier ziemlich optimal gelaufen, würde ich sagen. So, da haben wir natürlich wo wieder einen sehr schönen Gang mit Herz Astin an der Seite. Das ist natürlich ähm, ja, ein bisschen Dröge, ob wir da bei 15 Augen liegen noch diesen Königstich machen oder nicht, also Spieler 2, der fährt hier ein bisschen Fahrstuhl auf und ab, aber kriegt auch wieder gute Anschlussspiele. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder ein Spiel. Na, jawohl, Pikbube, das muss doch wohl jetzt zum Gang reizen, reizen, reizen, reichen. 20 Reizung aus Mittelhand, wir rechnen nochmal, natürlich gehen wir vier Stiche ab und wir haben auch kein Herz gedrückt, auch keinen vollen, aber zwei Bilder sind schon, also der ist schon recht schwer zu verlieren. Ich glaube nicht, dass er komplett unverlierbar ist, denn ähm, du kannst natürlich an sich nicht den Buben auf Krawall ausspielen, auf Buben verteilt Ähm. Na, wir sehen hier, Buben sind verteilt, nur deswegen sticht der Kreuzbube zuerst. Aber das ist natürlich auch so absolut in unserem Sinne. Ne? Aber wo kein Herz gedrückt ist, kann man hier natürlich nicht einen Buben ausspielen. Das wäre ein komplettes Warbongspiel. So haben wir jetzt vielleicht eine kleine Schneiderschance, weil der Kreuzbube gestochen wurde. Allerdings schade, wir werden nicht eingespielt. Das heißt, wir können uns Pik nicht versuchen, einen Stich hochzuspielen. Also schnell abschmeißen. Jetzt natürlich stechen, nichts anmerken lassen, hoffen, dass sie... Gegner sich hinten raus dann ähm, beide irgendwie für Karo entscheiden oder hier irgendwie verwimmeln. Ne? Ja, war aber nur der eine Abwurf. Pik 10 zwar, aber ich glaube Spieler 2, ja, der hat jetzt einfach dann noch den Pik König. Also Spieler 1 trennt sich vom Pik, weil er auch die Karo 10 hat. Gut, aber wir haben ein, einfach einen Gang gewonnen, sind am Tisch plötzlich vorne das Momentum scheint doch irgendwie so ein bisschen hier auf unserer Seite zu sein. Gegner mal zwei verloren. Ah, da kommt schon wieder der nächste Gang. Der scheint auch keine großen Sorgen zu haben, wenn er da gleich in drei Augen reinsticht. Drei Buben hat er. So, und mal wieder Kreuz von Biss, oder wie? Ah, hier mit Wimmelfinte. Ich habe es ja schon mir fast gedacht, aber ich habe hier nur wirklich genug volle, also da musste die Herz 10 rein. Ja, machen wir hier einen einzigen Stich mit der Karo 10. Ne? Ist das nicht herrlich? Hast zu dritt mit König Lusche, Vierer, Zug, Kreuz und drei Bauern war natürlich wieder ein Riesenapparat von Spieler 2. So, da haben wir einen Ansatz. Den würden wir gerne nehmen für 22. Ah, wir kriegen es nicht für 22. Auf 22 aufs Reizgebot passen. Wenn hinten auch ein Peak spielen will, dann wollen wir es vielleicht doch nicht haben. Aber das Handspiel mit zwei blanken Königen und noch der Herzlusche, das geht natürlich nicht. Gebe ich hier vier, fünf Stiche ab und ja, kontrolliere ehrlich gesagt bestenfalls so drei volle. Ne? Klar, mit ein bisschen Glück kann das auch gut gehen, aber als Handspiel ist mir der zu zu frivol. So, das hat er nicht, das hat er nicht. Ja, können wir mal raten, was er noch hat. Schönes Zwei-Farben-Spiel, ne? Sieben Trumpf wahrscheinlich mit drei Herzen wäre so jetzt mein Tipp. Deswegen lege ich auch hier nichts rein. Soll er bei Herz 2, 2 ruhig nochmal abschmeißen und uns einen Stich schenken? Tut er aber nicht. Gut, warum sollte er auch? Als hätte er die Glaskugel stehen, dass die Herz 8 hier auch noch ihren Stich macht, du... So, alle zwischen 436 und 469. Also wirklich nicht viel los in dem Sinne am Tisch. Bisher können von den Punkten von daher alle noch zufrieden sein. Es ist natürlich weder viel nach oben noch nach unten passiert. Ne? Jetzt haben wir schon gleich Spiel 18, da willst du eigentlich schon deine 600 Punkte haben oder mindestens 500, aber gut. Wenn dann mal ein, zwei Päckchen Flaute ist, dann zieht... Die Schwerkraft oder auch die Mathematik, dich die natürlich gnadenlos wieder unter diesen Schnittbereich. So, 15 in Trumpf. Und das sieht nicht gut aus. Ist das Spiel wieder stark? Zu stark in der Beikarte. Trumpf wieder, keine Schwäche. Da steht noch der siebte Karo, das war schon zu erwarten. Ich muss Lusche noch bedienen. Also schon wieder ein Schneiderspiel. Spieler 1 robbt sich an uns vorbei. Ja, und auch dazu sagen wir vorsichtshalber erstmal nichts. Ja, das klappt auch, aber man, er konnte es sich leisten. Schaut euch mal das schöne Ding an. So eine geschlossene Karte in allen vier Farben, da kann man natürlich ganz lässig auch mal einen Buben ausspielen. Buben zusammen ist fast genauso Schneider, so haben wir wirklich nur diesen einen sechs augen gemacht. Ja, die beiden ziehen davon und ich muss so ein bisschen abreißen lassen hier. Nichts zu wollen mit den Blättern. Wie beim Skat. Nächster Gang. Oh, der Abwurf 28, das sieht schon so wie der Schneider verdächtig aus. Kreuz Dame gebe ich natürlich noch den Stich. Der Unterzug war wahrscheinlich aus dem Ass zu dritt. Ne? Kreuz Dame wird uns aus dem Schneider befördern. 42 oder sowas, ne? So. Das sind auch mal drei Bauern. Und eine Farbe frei. In Vorhand. Gute Chance, den siebten Trumpf zu finden. Fünf Herzen für den siebten Trumpf. Noch drei Asse dabei. Herzass wird es vielleicht sogar ein Gang. Also, ich glaube, 18 ist klar, 18 müssen wir halten. Ne? Wir kriegen es für 18. Und okay, die Findung ist, ja, also man kann nicht, man sollte nicht meckern. Wir haben den siebten Trumpf gefunden. Können wir acht Augen drücken und wenn Trumpf normal steht, also nicht alle vier dagegen, dann gewinnen wir meistens so mit 62. Ne? Schnell überschlagen, 15 können sie in Trumpf machen. Pik Bube mit Trumpf Ass, ähm, 28 in Pik und dann nochmal 15 in Karo, immer so diese Daumen Rechnung, sie sollten idealerweise in Karo nicht die 21 bekommen, es sollte idealerweise nicht auf Peak irgendwie äh, was verschmiert werden, also natürlich kannst du den auch verlieren, aber gegen die Trumpfverteilung -normal, Trumpf normal und sonstige Verteilung normal wirst du das Spiel so zu 90 Prozent knapp gewinnen, aber du wirst es gewinnen, also ist meine Erfahrung. Ne? Ganz oft das Blatt gesehen. Ja, und dann haben wir es. Vier Trumpf dagegen. Und damit geht die ganze Rechnung natürlich überhaupt nicht auf. Jetzt gebe ich zwei Trumpfstiche ab. Trumpf, Ass macht einen extra Stich und diese drei Luschen. Also fünf Stiche in der Abgabe und das können sie ja gar nicht falsch machen. Also da habe ich null Verteidigung gegen diese vier Trümpfe in einer Hand. Das ist so ähnlich, als ob beim Null-U-Wer deine 7, 8, 9 Assfarbe zu viert steht. Damit ist das Thema erledigt. Chance zwar nur so bei 8%, aber. 8, etwas, aber kommt eben vor. Also, ja, hätte man hier nicht 18 sagen dürfen mit drei Buben und einer Farbe frei, ich glaube schon, man kann, muss hier schon die 18 sagen oder halten. Ähm, man verliert sie halt mal, ne? Und plötzlich ist die Serie wirklich mal wieder richtig übel. Ich kriege dann auch gleich im Anschluss hier mal wieder fünfmal die Königsbilder hier, Königsbildergalerie, Dame. Ja, da nützen die beiden Alten dann auch nichts. Und wir stehen schon wieder beschissen plötzlich. Eben noch sah es ganz okay aus. Dann haben wir ein paar Spiele überhaupt nichts bekommen. Und dann haben wir einen Ansatz bei 18 gegen 4 Trumpf verkaspert. Jetzt geht es weiter mit, wir kriegen nichts. Ja, und da wird das wohl die nächste sehr, sehr ernüchternd maue Liste werden. Gut. Jaulen ist ähm, zwar immer gerne getan, aber hilft natürlich nichts. Kennen wir alles vom Skat. Man wünscht sich solche Serien natürlich jetzt nicht unbedingt in diesem Turnier. Sagen wir es ganz ehrlich, in so einem Turnier wünscht man sich natürlich auch mal, dass die Karte so ein bisschen so mitspielt, dass man einfach die Muskeln spielen lassen kann, dass man ohne jetzt... Allzu viel Nerven zu verlieren, seine Anteile so ein bisschen bekommt, aber das ist halt nicht immer der Fall. Guck mal, Spieler 2, der hat 2 an die Rübe bekommen und steht aber trotzdem da, wie Gott in Frankreich, hat einiges an fetten Kranks hinterher bekommen, hat super viele Spielanteile. Ja, und wir lassen das jetzt mal so ausklingen hier, ne? Also solange man im Prinzip sich nichts vorzuwerfen hat und in der Serie habe ich mir nichts vorzuwerfen, solange kann man das nervlich, finde ich, auch gut verkraften. Ist halt einfach so. ne? Wo nichts ist, kannst du nichts machen. Manchmal ist es ja auch schon ein Erfolg, in der Serie 400 Punkte zu erzielen, ne? die ein anderer vielleicht nicht er erzielt hätte. ne? Ich werde immer nur dann ein bisschen, na, manchmal ein bisschen dünnhäutig oder übellaunig, wenn ich selber das Gefühl habe, dass ich bockmissbaue Deswegen ähm, kann man natürlich schon im Lauf der Serie so Sachen analysieren, aber man ist schon besser beraten, die Analyse zu vertagen, wenn das Turnier vorbei ist und man den Kopf dafür frei hat und sich hier nicht im Turnierverlauf selber schon irgendwo gedanklich für Züge niederzumachen, wo sich im Nachgang dann rausstellt, nee, eigentlich äh, war alles in Ordnung, ne? So, Spieler 1 kriegt auch noch eins ab. 800, 600, 300. Tja, guck mal. Jetzt haben wir hier nochmal einen Ansatz. Kriegen wir ihn? Diesmal kriegen wir ihn immerhin. Wir kriegen ihn bei 18. Das ist sehr erfreulich, denn mehr als einen einfachen Karo war es auch nicht. Ich finde jetzt sehr gut den sechsten Trumpf und die Verstärkungskarte in Peak. Damit haben wir natürlich eine sehr gute Schneiderschance. Keine 5 Trumpf, da ist das Spiel schon mal gewonnen. Drei Trümpfe fehlen noch. Wenn die nicht alle in einer Hand stehen, dann haben wir wohl einen Schneider hier. Jupp. Also, wir krabbeln auch wieder über 400 Punkte. Ja, das ist natürlich trotzdem wenig. Damit verlieren wir natürlich wieder an Boden. Das ist keine schöne Serie. Ja, und da... Die 20 sind ja auch schon frivol, muss man sagen. Die sind ja auch schon gewagt, aber letztlich ein bisschen, was muss man tun? Ähm, hab halt nur die roten Farben. Hier hat jetzt tatsächlich brillant drin gelegen. Hat na, äh, die Durchsicht nachher gezeigt. Herr 10 Karo Bube ein Volltreffer. Mittelhand hat hier auch wirklich ein sehr, sehr dürres Pick-Spiel gereizt. Es ist manchmal dann auch sind das so kleine, unglückliche Entscheidungen, dass er jetzt diesen noch mitnimmt, wo er vielleicht auch in der Ausgangskarte nicht mal 50 Prozent hat. Einfach auch nochmal die 20 hält und dann zweimal sehr gut findet. Ja, aber was soll's? Offiziell in diesem Moment weiß ich das natürlich noch nicht. Ich habe mein einfaches Herz gereizt. Und wir gucken uns jetzt diesen Peak an, der nach der Findung dann eben auch wieder zu gut war. Der sechste Trumpflach drin mit dem Buben. So, Herr 10 ist, glaube ich, dann wieder gedrückt. Sodass hier meine Karo 10 noch ihren Stich macht. Aber da ist natürlich dann auch nichts mehr, was dazukommt. Und das hätte auch nicht gereicht. Ja, und da sind wir also. 6,81, 6 zu 0 von Spieler 1, Spieler 2. Zweimal verloren. 12 Spiele. Also 50% Quote hier am Tisch. Trotzdem die meisten Punkte. Die die Big Points sind an ihn gegangen. Ja, und wir haben nicht viel falsch gemacht, wenig bekommen. Einmal sehr glücklich, diesen Grang sogar gewonnen. Diesen Herz gegen die vier Trümpfe verloren. 456, die zweite 400-Serie hintereinander. Das bedeutet jetzt nach 72 Spielen haben wir nicht mal ganz 2000. Also die, der ganze Vorsprung durch die sehr gute erste Liste ist komplett aufgebraucht. Wir sind jetzt bestenfalls so im Mittelfeld oder wir sind in den Niederungen des Turniers angekommen im Mittelfeld, muss man sagen, und das nach drei von fünf Serien, also schon nach 60 Prozent der Strecke, ernüchternd. Und das bedeutet natürlich für die nächsten beiden Serien werde ich sehr wahrscheinlich mal ein bisschen den, das, die Risikofreude steigern, steigern müssen. Und ja, was dabei rauskommt, das seht ihr in den nächsten Videos. Bis dann. Ciao.